lieben Basti. Hallo. Ich war gerade irritiert. Ich habe gerade gedacht, wir haben noch lange gesprochen, dass wir die Episode 21 haben. Ich habe gerade an Etage 21 gedacht. Aber das ist ja unser Sex-Podcast. Entschuldigung. Ganz genau, wir gehen. haben die Episode 21, richtig. Richtig. Ähm, Entschuldigung. Etage 21, genau. Für das höhere Niveau. ist dann Richtig, fast unser FSK Sex 21. Ja, ja, und normalerweise würde der Basti mich jetzt vorstellen, wenn er nicht gerade was trinken würde. Entschuldigung, ja, und äh, auf der anderen Seite unseres äh, äh, normalen Nicht-FSK-21-Podcasts sitzt der liebe Steffen mit seiner Goofy-Tasse. Denn wir zwei sind ja auch nur zwei lustige kleine Nerds, die über alles sprechen, rund um Filmfunk, Fernsehen. Außer es hat was mit Comics zu tun. Dann hören und wir Sex, uns ins auch nicht so mit Und jetzt. Sex ist auch nicht wirklich so unser Ding. Da haben wir uns lange vor langen Jahren von verabschiedet, von diesem Konzept des Sex. Sex <lacht> Sex Talk. Ja, ja hey, wie geht's dir, Steffen? Die, die Etage 21 ist ja auch unser geheimer Podcast, <lacht> den wir nur für uns beide Psst. aufnehmen. Psst. <lacht> Psst, muss doch keiner wissen. Ne? jetzt <lacht> Hab ich mich vertan. Aber Basti, die, äh, die, Ja. Was, was mir jedes Mal auffällt, wenn wir. Ja. Äh, du bist dann direkt immer in so einem Modus drin und äh, wenn wir aufnehmen und, und so hippelig und machst so ein Hutschbar. richtiges Theater, weißt du? Ja, ich weiß, worauf das hinausführt. <lacht> sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Möchtest du was Bestimmtes hören? Soll ich über meine Katze sprechen mit dir? Ja, oder möchte, möchtest du was anderes hören? Ich, ich möchte was hören und zwar steht hier im Ablaufplan Theater 2. Das heißt, ja, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir schon so ein bisschen dass äh, ich angekündigt habe, dass ich ja ein ganz neues Hobby habe. Ja, du hattest dich verirrt auf dem Weg dahin, oder? Beziehungsweise wusste ich wusstest <lacht> nicht, wo der Eingang ist. Ja, ich habe mich äh, nerdy mäßig den alten Mann mit dem Hund äh, irgendwie... Äh, Hast verwirrt? du die alte Folge angehört? Ich höre mir nie was an, was wir machen. <lacht> Hast irgendwie dein Mantel kurz gelüftet und so psst, Sachen. Psst, psst, Etage 21, Et Etage Ach so. 21 auf hier. Verdammt. Der ähm, Content immer wechselt. Es ist äh, nicht erreichbar. Äh, Steffen Furchtbar, Ich sehe schon wieder in der Tonspur aus wie der kleine Hitler. Ich krieg ist, das Mikrofon ist heute sehr sensibel. Ich habe so, keine Ahnung. Auto so kleine Bärtchen oder was? Ja, ich habe ja keine Ahnung. <lacht> ähm, ich ähm, genau. Ich habe äh, wieder Theater gehabt. Ich habe ja schon mal erzählt, dass das so ein bisschen mein neues Hobby ist. Mit deiner Und, Frau oder wie? so wer? Ähm, das, das, das, das Ding ist. Ähm, <lacht> Ich, äh, <lacht> hatten wir das nicht schon letzten ich Mal schon? Ich möchte das nicht. <lacht> Können wir meine Frau hier raushalten? Die braun geht sie nicht an. <lacht> du hast die Tür offen, das heißt, sie ist nicht da. Genau, äh, ich hatte auch gedacht, ich habe mir extra... Ich bin nämlich Detektiv, weißt du? Ich, bin bist Detektiv, Detektiv, Kannst du das hier sehen? Ja. Katzenknödel. Das sind, das sind Katzen, äh, <lacht> Katzenknödel. Das sind so so kleine, sind das. Ja, so eine Art Brekkies, warte mal. Es gibt aber, ach so, das ist die Billigmarke, das ist die non -E. ja, das sind Nein, das, das sind die Billigen, ich hatte gerade probiert. Hat man noch mal ziemlich Mundgeruch danach. Die, die nicht so vollmundig im Geschmack. Ich, ich glaube, es ist Pansen und Pastete, irgendwie so ein komischer PP-Ablauf. Ja, ja. Äh, Pansen liegt mir immer sehr schwer im Magen, da kriege ich immer ein bisschen Durchfall. Egal, auf jeden Fall, ähm, wichtige Details für die Hörerschaft. Ähm, ich, ich äh, Wir wollten ja aber nicht zu Katzen kommen, sondern ja. zu Theater. ne? Und ja. das Ding ist, äh, im Endeffekt, äh, ich habe dir, glaube ich, davon erzählt, ich mache im Moment nicht mehr so viel auf meinem Blog oder auf meinem YouTube-Kanal. Also bei all den Sachen, wo ich mega erfolgreich bin, habe ich gedacht, das muss ich jetzt hinter mir lassen. Da ja. wird da gelacht in der Stelle. Ähm, ja. Und habe mir gedacht, ich suche mir ja ein neues Hobby. Und habe mir, glaube ich, schon letztes Mal so ein bisschen angefangen zu erzählen, dass äh, ich dem Theatermodus so ein bisschen verfallen bin. Ich habe da ja auch so ein bisschen rausgehört, dass dich das, glaube ich, auch ein bisschen interessiert. Ja. Ne? Ähm, so von wegen Erfahrung und so. Und ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, wie es mit dem Casting gelaufen ist und äh, wie, das, wie, wie das so gewesen ist. Und ähm, jetzt habe ich äh, im Endeffekt äh, ein bisschen was Neues zu erzählen zum Thema... Äh, wie so die weiteren Proben verlaufen sind. Aha. Und, äh, ich, äh, sorry, Steffen, ich guck mal eben noch nochmal wegen der Lautstärke. Ich zieh mich nämlich jetzt ein bisschen runter, das nervt mich tierisch, dass ich so laut bin. Ähm, sehr gut. Ähm, nachher bin ich eh zu leise, wenn es rauskommt. Ähm, und zwar folgendes. Ähm, wir hatten, äh, ich hatte ja glaube ich erzählt, dass ich beim Casting äh, direkt eine Szene machen durfte, äh, bei der ich eine wildfremde Frau anfassen durfte. Vielleicht erinnerst mhm. du dich noch daran. Ja. Äh, die, die wilde Formulei mit einer Fremden. Habe ich es ja übertitelt. Und das, das, das Schlimme oder Schöne ist, ich durfte die Szene jetzt nochmal spielen, nachdem ich jetzt schon mehrfach Proben äh, durchgenommen habe. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, es ist ähm, sehr schön, wenn man das Ganze nochmal machen darf. Denn dann kennt man die Person ja noch so ein bisschen mehr. Und es gibt in dem Skript ein eine, ähm, einen Satz, der da sage ich als Professor äh, die Kugel als vollkommene Form und fummel dann die ganze Zeit so an ihr rum und dann sagt die Regisseurin während der Probe, Basti Stopp, wenn du sagst, die Kugel als vollkommene Form, dann starrst du ihr direkt auf die Brüste und ich so, äh, gentleman's agreement das geht aber das kann nee das kann nicht. das ich weiß nicht ob ich das kann, bin total rot geworden habe versucht mich so ein bisschen laut die Szene wird noch mal gespielt und äh, dann gucke ich wirklich richtig plakativ in ihr Dekolleté äh, die kukel ist vollkommen in form <lacht> kann nicht mehr so richtig und das schlimme ist in dem moment wo ich mich so sehr auf ihr Dekolleté konzentriere konnte ich auch nicht mehr richtig reden äh, mhm. jetzt habe ich wirklich den Text vergessen <lacht> und ähm, habe dann einfach im Nachgang noch gesagt ähm, für meine Regisseurin liebe Regisseurin ich werde extra für dich ab sofort durch die Fußgängerzonen Deutschlands gehen und extra den Frauen immer auf die Brüste starren und dann kann ich sowas sagen wie äh, Kultur das ist Theater ich muss für die Theaterproben üben äh, es hat nichts es ist nichts Schlimmes <lacht> habe ich also neues Hobby ich darf jetzt also durch die Fußgängerzonen gehen und Leuten auf ihre Brüste starren das oh. gefällt mir endlich für die Kultur ähm, es läuft eigentlich ganz gut ich habe auch eine Idee Jetzt muss man gerade gucken, ob ich das so gut hinkriege. Und bitte sprechen Sie in das Mikrofon. Ja, bitte sprechen <lacht> Sie in das Mikrofon. Ich, ich habe so viel Theater gespielt, da geht man auch gerne mal einfach weg. Und zwar mhm. habe ich mir für dich gedacht. Ähm, für mich. Ich, ich, ich finde es, ich finde es sehr, sehr interessant. Ich habe ja, hab gar kein Dekolleté, Also jetzt kann so kannst Bo du mal kurz, kannst du mal kurz aufstehen. <lacht> <lacht> I believe there are man boobs. Was? Ich, äh, der Steffen ist gerade ein bisschen eingefroren, das macht doch nichts, ich rede einfach weiter. Ähm, jetzt bist du wieder da. Da bin ich wieder da. Und ähm, ich habe was für uns. Und zwar habe ich mir gedacht, ähm, ich, ich finde es so faszinierend, dass ich mir so viele Sachen merken kann. Weil ich bin eigentlich einer vom Stamme Dementia. Also ich habe eigentlich schon fast wieder vergessen, wer zum Beispiel mit mir podcastet, lieber Johannes. Und ähm, ich würde dir am liebsten jetzt gerade mal äh, was zeigen. Du musst mir sagen, ob du den Text lesen kannst. Kann man das lesen? Na, Spiegel, äh, Spiegelverkehrt, ne? Nee, das nicht, aber, äh, schlecht, schlecht lesen, weil es zu so pixelig ist. Nein, Peter, nee. Nein, Peter, das ist ein weit verbreiteter genau. Irrtum. Kannst du, nee, Moment, Moment, stopp, bevor du das vorlesst. Kannst <lacht> du den Satz da drüber, siehst du den Satz da drüber? Nee, gerade so, gerade nicht. Naja, so stark, wie die Bevölkerung auf der Erde wächst, gibt ja. es wohl zur, ja, zur Zeit mehr Lebende als Tote. Ja. Das hast du jetzt sehr schön vorgetragen und äh, ich gebe dir jetzt, ich gebe dir jetzt eine e ich tue jetzt einfach so, als hättest du mich schauspielermäßig so drauf angesprochen und ich gebe dir jetzt mal den Monolog, ich habe den Text gerade weggeschmissen, der liegt jetzt ja. hier in meiner Ecke. Ich kann äh, es bezeugen. Kannst du bezeugen? Ich, kann aber, ich kann aber nicht bezeugen, ob er es nicht nochmal auf dem Monitor stehen hat. <lacht> okay, pass auf, dazu gibt es ja ein einfach, einfaches Ding. <lacht> oh, jetzt Ich drehe mich jetzt einfach um. Jetzt siehst du natürlich meine schauspielerischen Fähigkeiten nicht mehr. Nein, oh, ich, möchte, ich möchte sie ja sehen. Also, sie möchten mich ruhig. sehen. Okay, ja. pass auf. Dann tue ich die Brille weg. <lacht> jetzt kann ich sowieso jetzt, nichts mehr sehen. Jetzt bist du eine vollkommen andere Person. Hä? Ich kann auch nicht mehr dich von, deinem, von deiner Wandfarbe unterscheiden. Das ist hm. schlimm, wenn ich keine Brille anhabe. Okay. Nein, lass ähm, die Brille auf, es ist doch alles in Ordnung. Ich, ich möchte, dass das notariell ja. beglaube ich wird das mir mal geben. ich, ich kann mir eine große Textmenge merken. So, du hast jetzt als du hast jetzt als Peter gesagt, äh.. Naja, so zur so Zeit, wie es auf der Erde zugeht, gibt es mehr lebende als Tote. Und dann komme ich als Professor wirr hervorgesprungen und sage, ich mache mal kurz die Kopfhörer ab. Naja, Peter, das ist ein weit verbreiteter Irrtum, der gern von Leuten erzählt wird, die entsetzt sind über die Bevölkerung, Bevölkerungsexplosion. Angesichts, trotz der starken Wachstums der Weltbevölkerung, ist die Anzahl der Toten weitaus größer als die der Lebenden. Multipliziert man die in der Wissenschaft gängigen Zahlen über die Entwicklung der Weltbevölkerung multipliziert mit der ebenfalls geschätzten Geburtenrate die übrigens bis zur Erfindung der Verhaltens äh, der Ver, äh, die übrigens bis zur Erfindung der Verhütungsmittel erstaunlich konstant war ergeben sich 82,5 Milliarden Menschen wurden geboren 7,5 Milliarden Menschen leben zurzeit auf der Erde 75 Milliarden Menschen sind tot das war jetzt der äh, Kleiner Monolog, den du jetzt gerade in Orange gesehen hast, vielleicht ein bisschen zu schnell vorgetragen. Und jetzt kannst ja. du dich bezeugen, du hast ihn ja vorhin schon gesehen, ich kann es dir ganz kurz ja. zeigen, du kannst aber ja kurz bestätigen. Du siehst das Orange, kannst mhm. ein bisschen drüber lesen. Mhm. Äh, und habe ich doch einigermaßen. Ich gut wiedergegeben, ja. ja. Dankeschön. Und ähm, ja, dafür habt ihr jetzt ein kleines Demo. Übrigens, die Daten zur Aufführung sind raus. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal zwischendurch gesagt hatte. Ja. 7. Juni, 9. Juni und. 10. Juni, wer also Interesse hat, äh, im Altpunkt. Also wirklich nach drei Tagen ist das dann, ne? An, an dreimal wird es aufgeführt, ne? An dreimal wird aufgeführt. Genau, in den ersten zwei Terminen um 19 Uhr und am dritten Termin um 16 Uhr. Und das Ganze wird wohl gesponsert von Subways. Da habe ich gedacht, also wenn Wenn schon ein Theaterstück gesponsert wird von Baguette, was ist da mit uns beiden? Ich meine, wir haben viel für unsere Körper getan. Wir haben viele Baguettes oder andere Sachen in uns reingestopft. Subway. Ich bin bereit, meine Seele zu verkaufen und zwischendurch immer gerne mal wieder Eat Fresh in diesem Podcast zu sagen. Eat fresh. Ja. Podcast. Äh, Podcast. Ich nicht eat, so viele, Fr eat, eat fresh. Eat ja? fresh. Subway. Ich verschenke nicht so viele. Ich verschenke hier gar nichts. Das geht der alles. Des Tages ist übrigens. Äh ist das nicht auch ein so Synonym für äh, jemand hat sich unserem Channel angeschlossen, der Sub, er hat gesubbt. Naja, ähm, das war. Kennst du das? Gesuppt, tada, gesuppt. gesuppt. Der heißt über den Teller <lacht> gesuppt. <lacht> ja, ach, ja. Es ähm, wird nicht besser. Das wird nicht <lacht> besser. Und äh, ja, im Endeffekt, wer Interesse hat, kann sich das gerne im Alten Forster Gymnasium angucken. Und ich, ich, Steffen, es gab ja mal so, so dezente Hinweise, dass du vielleicht Lust hast, vorbeizukommen. Ja, also ja? Lust habe ich auf jeden Fall. Und äh, bisher ist mir auch noch nichts bekannt, dass da so irgendwas im Wege stehen könnte. Jetzt sag ich nochmal kurz: Das ist dann Freitag, Samstag, Sonntag oder was? Nein, ich das ist ein Donnerstag äh, und dann ein Samstag und ein Sonntag. Ach so rum, okay. Genau. Ähm, also ich würde dann am ehesten wahrscheinlich auf den Samstag ausweichen, mhm. weil, ne? Ja, gerne, sehr gerne. <lacht> Aber äh, schauen wir mal, also äh, bisher, das ist dann der Zehnte, ne? Der Zehnte, Sechste. Äh, neunter, Nee, Moment, warte, jetzt bringst du mich durcheinander, siebter, 9. Neunter. Neunter, neunter, neunter, neunter Juni ist das. Ja. Ja, ja. Also sehr ich, gut. Ich, ich, merke, ich merke mir das auf jeden Fall vor und wenn jetzt nichts äh, dazwischen kommt, bin ich da gerne bereit, sehr gut, dann, hat, dann, dann ist auch die Etage 13 auch an diesem Theaterstück vertreten. Und du kannst mhm. dir dann mal ein Bild davon machen, wie ich wahrscheinlich meine Hose fallen lasse, weil ich mich irgendwie falsch angezogen habe, dann von der Bühne dann, fliege und in die Tuba dann ein reinfliege. Video aufzeichnen und dann kommt das <lacht> Schön in unseren Kanal. Ja. <lacht> dann wird unser YouTube-Kanal durch die Decke gehen. Mhm. Dicker Mann fällt von Bühne. Puh. Das Einzige, was was ich jetzt eigentlich nur noch mehr äh, Zuschauer auf unseren Video-Channel äh, bringen würde, weil wir haben ja unser Kanal besteht ja äh, unser Kanal besteht ja auch aus den Podcast-Episoden ne? und den Videoanteil, der natürlich viel geringer ist, aber der wird ja auch ab und an mal ein bisschen befüllt, gerade wenn wir uns mal wieder live sehen. Aber was da auch ganz gut funktionieren würde, ja, wäre weiß, wäre, wäre wären, wären, wären Katzenvideos. Nein, manchmal. echt, hast du das mal ausprobiert? Ich <lacht> habe ja keine Katze. Aber aber ich kenne jemanden, der eine hat. Ja, ich auch. <lacht> Nämlich äh, ich. Das ja. ist richtig. Äh, Im Laufe, also ich habe gesehen, unser letzter Podcast ist, glaube ich, Januar gewesen, mhm. gefühlt. Rund um meinen Geburtstag, habe ich gedacht. Krass. Äh, also, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. In der Zeit hat ein neues Lebewesen das Licht der Welt entblickt. Und es ist ungefähr äh, entblickt. <lacht> es ist gestorben. Nein. Ähm, <lacht> das Gegenteil von erblicken ist er, äh, entblicken. Ähm. Und zwar ähm, haben wir äh, einen neuen Mitbewohner hier äh, mhm. zu uns bekommen über eine äh, Arbeitskollegin, äh, deren Eltern sozusagen die Katze abgegeben haben. Und also, ähm, ich dachte, über eine Katzenagentur, da, <lacht> über die berühmte Katzenagentur. <lacht> Und, ähm, ja, wir haben uns gedacht, ja, dann, also wir durften es testen. Also ich meine, man, man kommt nur selten in die Gelegenheit, mal zu testen, ob ein Haustier zu einem passt. Und da haben wir die Katze einfach sozusagen für einen zweiwöchigen Test zu uns bekommen. Mhm. Und dann stand sie, wir haben Fotos von dieser Katze bekommen, da hatte sie ein süßes, kleines Gesicht. So dieses typische, oh, ich will jetzt unbedingt knuffeln und knuddeln. Und dann stand es vor uns, der kleine Elefant. Denn es ist schon ein harter Brocken. Er wurde sehr, sehr ja, Ich habe neulich mal ein Video gesehen, wo das, wo das Krass, äh, ne? Kätzchen, um <lacht> das jetzt mal so zu sagen, den, den Balkon das erste Mal betreten hat. Und äh, ja. In Trostorf gab es eine kurze Erdbebenwarnung, als diese Katze auf die auf den Balkon gelaufen ist. Ja, sie ist <lacht> sie ist stattliche, ich glaube 9 Kilo, acht bis neun Kilo schwer. Es ist schon ordentlicher Kavenzmann für eine Katze. Mhm. Ist also ordentlich verwöhnt worden und ist auch, glaube ich. Äh, so zwischen neun und zehn Jahren. Sie ist also im Endeffekt entspricht sie allen Attributen, die meiner Frau gefällt. Sie ist alt und fett. Weil sie meine, meine Frau hält gerne, dass die Katze alt ist, damit sie nicht so viel rumspielen muss. Und dass sie fett ist, weil fette Katzen sind so süß. Ja, genau, mhm. wenn ich das mal hören würde, wenn es um mich geht. Dicke ja. Männer sind so süß. Ja, das hört man so selten. Ja. Ähm... Und ja, ähm, den ersten Tag, als wir sie hatten, da hat sie sich größtenteils unterm Schrank versteckt, weil sie dann doch ein bisschen schreckhaft war. Und äh, den ersten Abend, den ich mit ihr verbracht habe, habe ich mich mit dem Laptop bei uns ins Wohnzimmer gesetzt, weil ich gedacht habe, muss ja immer jemand um sie sein. Und das Erste, was sie getan hat, wir haben einen kreisrunden Tisch, ist ihre gesamte ihre gesamte Robbenhaftigkeit auf die Hälfte unseres ganzen runden Tisches zu verteilen. Das sah sehr toll aus. Die ganz, der ganze Tisch bestand halb aus Katze. Und ähm, das fand ich dann sehr, sehr schön. Ja, und es kommt einiges so, man, man, man taucht so in so Sphären ein bei Katzen, wo ich immer denke, ja, also ich habe mich jetzt zum Beispiel mit, mit Läden viel beschäftigt oder mit, mit Essen oder sowas. Wir haben Spielzeug ohne Ende besucht. Ist die hatten, Katze eigentlich gerne Lasagne? Die ist leider. Nein, das ist leider ein Klischee. Die ist nicht. Äh, eigentlich, eigentlich, Blödsinn, eigentlich ist sie eigentlich gerne alles. Also ich könnte auch wahrscheinlich auch äh, einen Satz Muttern dahin legen. Sie würde wahrscheinlich auch die ganzen Muttern und Schrauben aufessen. Äh, deswegen passe ich auch immer so ein bisschen auf, was so auf dem Boden rumfliegt. Mhm. Ähm, es hat sich so rauskristallisiert. In der ersten Zeit war ich der gute Junge, der tolle Typ. Und äh, nachdem wir sie jetzt ein bisschen länger haben, ist, es gibt es ein einfaches Verhältnis. Äh, meine Frau ist der Good Cop oder derjenige, der wahrscheinlich zwischendrin einfach mal netterweise ihr Süßigkeiten zusteckt. Mhm. Und ich bin der Bad Cop. Ich bin der, der vor allem Regeln aufstellt, der auch mal sagt, ja, Katze kommt äh, erstmal nicht ins Schlafzimmer. Regel ist übrigens hinfällig, hat sich erledigt. <lacht> Katze schläft nicht im Bett. Katze schläft nicht im Bett, hat sich erledigt, Katze schläft im Bett. Also nicht mit uns zusammen, aber kommt schon mal vorbei und sagt Tag. Und ähm, das hat sich die Katze so ein bisschen gemerkt. Das heißt es kommt so ein bisschen, wenn man das parodieren will, wenn ich, wenn, wenn, wenn ähm, meine Frau nach Hause kommt, Tür geht auf, ein riesiges Katzkonzert an Miauen und wenn ich komme, heißt es, ah, der Dicke wieder. Ich gehe da mal wieder, ne? Ciao, kannst meine Kacke wegmachen. Ungefähr das ist die Gewichtung, wie diese Katze sich mir gegenüber verhält. Und ich sag dann immer so, okay, ich möchte die Liebe halt nicht billig erkaufen. Irgendwie geht... Ich habe irgendeinen Deswegen Ding hat ja auch Brekkies bei dir liegen, ne? Deswegen habe ich Brekkies bei mir liegen und sie kommt trotzdem nicht, weil sie weiß, wie ich drauf bin. Irgendwie hat gerade ah. mein, mein Google-Ding aktiviert, da stand drin, nicht billig einkaufen. Ich habe da nichts gemacht hier. Was ist das für eine Scheiße? Ganz komisch. So, sorry. Ja. Ähm, als hätte du ich meine... Bist, Alexa du bist auch so dieser Duck, ne? Von, von oben, ne? Duck von oben? Wer ist der Duck von oben? Duck, der Hund von oben? Beim Pixar-Film oben? Ah, ja, Victor Podcast gemacht. Ja, stimmt. Da, Katze. Jetzt nur jetzt. Katze. Ja, jetzt habe ich. Ich kann ja einen. nichts ab. Katze. Katze. Katze. <lacht> ja, ja. Und äh, ich, kann, ich kann, allen nur empfehlen. Also äh, wir, wir hatten, ja, wir sind immer wieder hier im, im Tierheim rund um Trostdorf rumgetigert, wie so Indianer, äh, die darauf warten, irgendein Reserv irgendwas zu überfallen, ähm, und haben letztlich dann durch diese Testkatze rausgefunden, ja, wir sind. Katzenkompatibel, wir halten es aus, dass jetzt überall, egal wo man hingeht, irgendwo Katzenhaare rumfliegen, sich im Essen befinden, sich in Kleidung festsetzen, selbst im Bett irgendwo Katzenhaare rumfliegen, muss man mit klarkommen. Äh, ich kann Ihnen noch ein Ergebnis zeigen, per Hand. Äh, mhm. Äh, sieht man ja. genau, äh, ja. Da sieht man nämlich einen riesigen großen Strich, da habe ich nämlich bei der Katze Schmusen mit Spielen verwechselt und die Katze war noch nicht mal böse, sondern sie hat so ganz leicht, als wäre sie selber Dr. No, so ganz langsam die Kralle so hier durchgezogen, so... Ach ne, ich mag lieber spielen, aber du hast gesehen, das gibt schon ordentliche Striche, also äh, mhm. Katzen sind äh, gefürchtete Krallenjäger und äh, ja, ich kann natürlich, ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen Content für mich gelagert, wenn das die Etage 13 braucht, dann machen wir bald so einen neuen Instagram-Kanal auf, mhm. Ist Zoe Etage 13, dann kriegt sie lustige Bildsprüche dabei, soll ich mal soll ich mal sowas machen, ich meine, ich habe ja Zeit, ich mache ja keinen Blog mehr und kein YouTube, ich mache das ja. einfach, Steffen, soll ja, ich das mal in die Wege mal. leiten? Ja, also den, den Kanal haben wir ja schon, also von daher, den kannst du ja gut befüttern. Soll ich das mit der Katze befüttern? Ich meine, äh, du befütterst ihn ja auch ganz gut, äh, ich glaube, mit, Gesichts halt. mit Gesichtsexperimenten habe ich schon öfters gesehen, äh, schieb es mhm. ja gerne mal da rein. Vielleicht fehlt uns noch ein bisschen, vielleicht zu deinem netten Antlitz fehlt uns noch eine Katze und dann haben wir sie alle. Genau, du hast jetzt die eigene Katze, die kannst du in den lustigsten Situationen fotografieren und lustige Texte drunter schreiben. <lacht> okay, Deal, ich versuche es. Mach das äh, mal. Wahrscheinlich wird es wahrscheinlich auch nach Juni hinauslaufen, weil bis dahin habe ich sowieso kein Privatleben. <lacht> ähm, Warum? Äh, wegen, dem, wegen dem Theater natürlich. So. Äh, deswegen, da fällt einiges flach. Äh, ich kann noch so du, viel mehr erzählen. Du ordentliches Theater. <lacht> <lacht> Aber so. ich möchte nicht unbedingt die ganze Zeit von mir erzählen. Steffen, was geht bei dir? <lacht> was geht bei mir? Ich war im Kino. Oh. Und war, war das letzte Mal im, Film, im in einem Film. In einem mhm. Film. Das reicht auch. Das reicht. Du warst in einem Film. <lacht> Ready Player One heißt der Film. Okay. Wurde von Steven Spielberg umgesetzt. Also okay. Regisseur. Regissiert. Reg Regisseur. <lacht> ähm, und, ähm, dieser Film basiert auf ein Buch. Ja. Zu dem könntest du dann gleich mal noch ein bisschen was sagen, weil ich habe gehört, das hast du gelesen. Aber erstmal kurz zum Film. Ähm. Was ich, äh, ich war mit Leuten da, die, wo auch jemand schon das Buch gelesen hatte und sagte, man kann das beides nicht miteinander vergleichen. Also, es ist halt so, dass äh, im, im Buch viel mehr Details wohl drin sind, äh, von wegen äh, textbasierter äh, Adventures, die da näher beschrieben werden und so weiter und so fort. Ähm ja gut, das, das macht sich jetzt natürlich im Film nicht ganz so optimal. Deswegen hat man da das Hauptaugenmerk auf gewaltige Szenen gesetzt. Also das Ganze spielt ja, um das nochmal kurz so einzuordnen, das spielt ja in einem äh, größtenteils in einer äh, imaginären, virtuellen Welt, die praktisch von einem Programmierer ins Leben gerufen wurde. Im Grunde ist das ein riesen Videospiel, wo jeder im Grunde machen kann, was er will oder mehr oder weniger und äh, ja. Punkte sammeln kann, Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Und dann kann er mithilfe dieser Erfahrungspunkte wohl weitere Items kaufen und so weiter und so fort. und äh, Oder was ist der Hintergrund von den Erfahrungspunkten, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Jedenfalls, ähm, genau, es gibt auch einen Typ, der hat eine eigene Werkstatt in dem, in dem Ding und bastelt wiederum an, an verschiedenen äh, Utensilien. Eins davon ist zum Beispiel der Big Big äh, Giant, ne wie heißt der doch? Big der, Giant? Diese dieser, dieser Riesenroboter, ja, ne? Ich glaube glaub, Big Giant, ja. Mein ja, nicht. genau. Das ist jetzt zum Beispiel ein, ein, ein popkulturelles Thema, was man da wieder findet. Ansonsten findet man auch jede Menge anderes Zeug. Zum Beispiel nimmt er, der Hauptcharakter äh, nimmt an einem teil und das fährt er natürlich im DeLorean, ja. der Original-Zeitreisemaschine. Und zurück äh, in die Zukunft. Und so weiter und so fort. Ja, und Gerade bei Riesenszenen sieht man halt sehr viele andere Figuren und Anspielungen und äh, das macht schon richtig Spaß. Also das ist ein Film, den ich mir auf jeden Fall auch nochmal spätestens dann auf Blu-ray angucken will, weil ich dann auch mal die Stil-Taste nutze und einfach mal äh, gucke, was ich da so an an, an Figuren und äh, Sachen finde, an Anspielungen. Ja. ja. und ähm, Entschuldigung. Ja, ja, mach mich weiter. Sorry. Verwirr ja. mich doch nicht. Ja, sorry. <lacht> und, ähm, Ja, das Ziel... Achso, der, das große Ziel des Films <lacht> ist, das drei Schlüssel zu finden, die äh, wohl der Programmierer des Ganzen äh, irgendwo in dieser ganzen Spielwelt versteckt hat, äh, gestorben ist und quasi äh, das zu seinem Vermächtnis gemacht hat. Also, wer diese drei Schlüssel findet, äh, der wird im Grunde, bekommt seine Anteile an dieser Firma, die dieses äh, die Spiel entwickelt hat, übertragen und hat praktisch damit die, die komplette Power über dieses, die komplette Macht über dieses, äh, über diese Spielewelt, wenn mhm. man so will. Ja. Genau. Äh, die, die Story ist halt äh, relativ einfach gestrickt, jetzt in Bezug auf den Film gesehen, aber äh, es ist halt ein optisches äh, Festmahl. Also das okay. ist schon äh, Optisch sehr, sehr gut umgesetzt und macht richtig Spaß. Also, ja. ähm, hast, du, hast du für dich viele Referenzen erkennen können? Weil du ja. bist jetzt auch ja. was älter als ich. Wahrscheinlich macht dir denn wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß als mir. Weil ich bin ja 86 <lacht> geboren. Ja, das soll ich sagen. Das, das klingt als... Wie, wann bist du geboren? 86. Na gut, okay. Aber trotzdem... Selbst also dann, also gerade jede Menge Batman-Figuren, also Batman selbst, auch, auch Batgirl und so weiter und so fort okay. sieht man, Harley Quinn sieht man, in Joker sieht man, also da allein schon aus dieser Ecke. Aus der Comic-Ecke, ja, ähm, weil natürlich viele Arkham-Referenzen äh, zum Beispiel mit drin sind, äh, dann, wie gesagt, das Erwähnte halt schon, es ist, ist der DeLorean, der Big Giant, dann äh, King Kong spielt eine Rolle und so weiter und so fort. Also da erkennt man schon vieles wieder, ja. Okay. Ähm, ist denn die Story für dich, war die auch überzeugend? War die gut oder sagst du... Naja, ich du sag ja, halt, die, die Story war jetzt nichts äh, anspruchsvolles. Äh, mhm. Das war jetzt so eine 0815-Story, eigentlich mehr oder weniger eher <lacht> voraussehbar, natürlich, dass okay. am Ende alles gut ausgeht, ja, im Grunde, oder mehr oder weniger. Achso. Nochmal kurz äh, als als äh mal kurz zurück, warum sich alle in der Welt tummeln. Das Ganze spielt äh, ein paar Jahre in der Zukunft von jetzt aus gesehen. Und äh, die Erde ist oder die, die Welt ist im Grunde kaputt gewirtschaftet. Alle leben nur noch in so äh, komischen Slums, mehr oder weniger, und flüchten und Stacks, sich dann halt. Ne? Stacks heißen die, Stapel. aus also, genau, ja. Buch. Und flüchten sich halt in, in diese, das sieht das ja auch, dass das ist alles so, so übereinander gestapelt nach oben, einfach nur noch äh, irgendwelche ja. Container zusammengesetzt Stabeln, und sowas. Ja. Und, und die flüchten sich dann halt in diese Welt, ja. Und je nachdem, ob die halt auch, auch selbst mehr Geld haben oder Möglichkeiten haben, können sie sich dann halt auch noch mehr Equipment irgendwie dazu kaufen im echten Leben. Dann gibt es dann zum Beispiel auch diese Anzüge, die dann nochmal zum Beispiel ähm, Stöße oder, also Stöße oder ja, Empfindungen, die, die du am Körper spürst, in der Welt, auf dich in der echten Welt übertragen. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ich äh, Wie war deine genau, Frage nochmal? <lacht> ich hatte, ähm, ich glaube, ich hatte gefragt, wie du die Story fandest, aber ich glaube, das ist ein ja. bisschen rübergekommen. Ähm, also ich, ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen bin ich ja noch relativ frei davon. Ich habe viele positive Sachen gehört. Ich habe gehört, das ist wie, wie ein schöner Abenteuerfilm mit vielen ja. Referenzen, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil äh, man braucht ja manchmal auch einfach einen schönen Film, wo man einfach einen Kopf ausschalten kann. Ich glaube, da kann ich mir gut vorstellen, dass das so wird. Ich habe es aber noch nicht mhm. gesehen. Ich habe das Buch gelesen, weil ich es mhm. erst lesen wollte, bevor ich den Film sehe. Und wo ähm, bist du? So einer bin ich und äh, ich habe auch noch nicht es immer noch nicht geguckt. Das Buch liegt nämlich immer noch bei mir und mhm. äh, habe es immer noch nicht geschafft, es fertig zu lesen. Bin noch dran, ähm, aber ich habe mir Ready Player One äh, aus dem Tor Verlag geholt und mhm. ähm, das äh, also den den, den den Einwand, dass Bücher es natürlich detaillierter vorstellen können, das ist ganz normal, weil ein Film hat nur eine Un, un, nicht unendlich viel Platz. Natürlich mhm. ein, ein, ein Buch, es hat jetzt hier ungefähr 536 Seiten, hat natürlich auch mit den Seiten, mit den, aber es könnte halt auch 1000 Seiten sagen. Frag Stephen King, der würde ja viel mehr Wörter dafür brauchen. Mhm. Ähm, aber ich habe das Buch, um das schon mal zu sagen, ob ich es gut fand, habe ich in gut ein, zwei Abenden, ich war relativ süchtig danach, durchgelesen, weil ich es sehr, sehr gut fand. Wieder eines der Bücher, die ich auch mitten in der Nacht äh, immer weiterlesen wollte. Weil äh, die zentrale Frage für mich hier ist drin, kriegt er es hin, diese drei Schlüssel vor der bösen ähm, Firma IOI äh, zu bekommen. Mhm. Das ist die böse Firma, die versuchen will, Stimmt, diese ja. Oasis, also die ganze virtuelle Realität, in der das stattfindet, die sozusagen als, als, zu reisen, ne? als Parallelwelt dafür dient, äh, neben der Realität im Jahre 2044, wo Steffen schon erzählt hat, äh, Wirtschaftskrise, Energiekrise, es gibt diese Slums, diese Stacks heißen die, also Stapel. Ähm, das ist ganz gut dargestellt worden. Es gibt auch äh, im Buch verhältnismäßig wenig reisen in diese reale Welt, sondern wirklich, das spielt das meiste Zeit in die Oasis, um einfach mal zu schauen, ähm, wie diese Rätsel vorangehen. Und das ist sehr viel im Buch, viel mit 80er-Jahre Sachen, gespielt aber auch ein bisschen mit 90er, aber äh, dieser James Halliday, der die Oasis erfunden hat, hat halt vorrangig vor in den 80ern auch Sachen programmiert und so weiter. Mhm. Und das war sehr, sehr interessant. Es gibt im Buch, ist ähm, die äh, ist eine kleine Liebesgeschichte mit eingebaut zwischen mhm. äh, zwei Playern. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich im Film könnte ich mir vorstellen ja, auch leicht mit vorkommen. Und ähm, ich, ich fand es sehr interessant zu lesen. Ich, ich kann mir, es, auch für das Buch gilt es ähnlich, dass auch ähm, das Buch was Gutes zu weglesen ist, ist sehr interessant. Ist halt für, für Nerds wie uns dann halt noch mal interessanter, wenn, wenn, wenn Sachen, die wir auch kennen, noch mal extra zu hingebracht worden sind. Wenn die Referenzen jetzt weg wären, wäre es immer noch eine nette rätsel Abenteuerjagd, weil ähm, es ist so ein bisschen wie, ich habe letztens dran gedacht, an so einen Escape Room nur in einer größeren Dimension. Mhm. Äh, man kann nicht mit, hundertprozentig äh, miträtseln, weil das Ding ist ja, dafür musst du sehr viele Rätsel können. Und der Weg dahin, wie er zum Nächsten kommt, liegt ja einfach daran, dass wir nicht in dieser Welt drin leben. Aber man kann halt viel über Referenzen lösen. Also er muss nachher einen Film nachspielen. Das muss er, glaube ich, im Film auch. Aber da in dem Fall gibt es den Unterschied, hier muss er einen anderen Film darstellen, als wie im, in, im, im richtigen Ready Player One-Film. Äh, da weiß ich aber auch nicht, welcher das ist. und ähm ich freue mich eigentlich in den Film gehen zu können, weil ich immer viel von, oh, du, äh, von dem Soundtrack vom, vom Soundtrack gehört habe. Mhm. <lacht> äh, weil der ja sehr an die Zurück in die Zukunft erinnern soll, weil das ja auch der Komponist davon gewesen ist. Und ich bin großer Zurück in die Zukunft-Fan-Film. Also, da kann man mich äh, viel Fanservice betreiben. Das würde mich schon sehr, sehr freuen, auf jeden mhm. Fall. Ja. Also, ich kann das Buch nur empfehlen, von meiner Seite aus. Mhm. Ja, wie gesagt, ich kann den Film auch nur empfehlen. Also wie gesagt, die, die, die Story ist äh, recht einfach gestrickt und recht vorhersehbar an einigen Stellen. Ähm, aber was was im Buch natürlich viel mehr mit Rätseln wahrscheinlich gelöst wird und Text-Adventures und so weiter, ist halt im Film halt äh, mit viel Action verbunden. Ne? Ja, und ich kann jetzt auch sagen, dass der Film trotz Überlänge jetzt keine Längen drin hatte. Da, da wo ich gesagt hätte, da hat es mich jetzt mal gelangweilt an der Stelle oder so, fand ich gar nicht. Also hat mich gut unterhalten. Und ich Wie lange dauert der? In Englisch gesehen, ja. 140 Minuten, glaube ich, hatte ich da gesehen oder so. Ja. Du hast ihn in Englisch gesehen? Mhm. Oh cool, ich dachte du guckst immer alle Sachen nur auf Deutsch. Das ja, cool. mittlerweile gemischt. Also mittlerweile geht es bei einigen Filmen ganz gut auch mal in, in Englisch. Ja, gerade bei Black Black Black, Black, Black, Black, Black, Black. Pan, Black Panther hat das ganz gut funktioniert, weil okay. da ja eine gewisse Art von Akzent gesprochen wird, ja. nämlich afrikanischer Akzent gemischt mit Englisch und das war dann wieder ganz gut zu verstehen, also von daher, äh, ja, aber ich würde mir den Film auch gerne nochmal in Deutsch angucken, um dann einfach nochmal alles zu verstehen, äh, hier den Ready Player One auf jeden Fall ja. und äh, ja, aber Mal gucken, vielleicht ergibt sich es nochmal, dass ich nochmal ins Kino gehe oder äh, spätestens dann, wenn er irgendwie blu -mäßig erschienen ist oder so. Also ja. schöner Film, macht richtig viel Spaß. Und das, der, der lohnt sich dann halt auch auf blu wie gesagt, weil das so viel Zeug drin hast, das kannst du ja gar nicht auf einmal alles erschließen. Und dann äh, die Filmszene, die übrigens nachgespielt wird, kann ich kurz äh, an, an, andeuten, das ist ja. Shining. Sehr ah, stimmt, sowas hat ich Sehr gut, ja, ja sehr gut. Ja. Und das sehr gut umgesetzt. Also. Sensationell, macht richtig Spaß. Und dann auch noch ein Film, der, den ich sehr gerne habe, das gefällt mir. Zum Glück habe ich irgendwann jetzt mal äh, Shining auch geguckt tatsächlich, also jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, aber ich hatte ihn vorher nie gesehen und äh, von daher... Ähm, Hier kommt Jackie! Ich, genau, deswegen konnte ich da mit der Szene auch was anfangen. Oh, uh, da hätte ich ja schon fast gerade Lust, über Shining zu sprechen, nachdem wir es äh, angeteasert haben. So einen schönen alten Film. Also du hast ich dachte, du bist gar nicht so der Horrorfilm-Gucker. Bin weil... ich auch nicht, aber deswegen habe ich ja Shining irgendwann auch mal äh, später geguckt. Okay. <lacht> als, ich, als ich älter war. <lacht> als ich, äh, genau. Okay. Ja. Äh, wann nee, ich... mit, mit, ja, wie ich einen... mit wie vielen Jahren hast du Shining geguckt? Bitte? Oh, mit wie viel Jahren hast du Shining geguckt? und war jetzt so lange nicht her, also vielleicht vor zwei, drei Jahren. ne? Ja. Okay. Ja. Und der hatte ich auch noch immer so... Also mit 23 den fand ich ja. richtig gut, ja. Ja, ich fand ihn gut. ja. Weil, ist ähm, auch relativ gut gealtert, ja. Ja, es ist einer meiner mit meiner Lieblingsfilme mit Jack Nicholson. Ich bin mhm. ja, ich liebe Jack Nicholson total. Es ist ein super für mich ein super Schauspieler. Und äh, ich, ich was was ich so ein bisschen ja, auch da habe ich das Buch vorher gelesen oder nicht vorher, sondern danach, weil das Ende vom Film ist ganz anders als mhm. wie das was man im ähm, äh, Im Film hat, zu dem es ja auch noch ein Nachfolgebuch gibt, nämlich, äh, ich weiß gar nicht mehr wie, aber da geht mit dem Sohn weiter von, mhm. äh, von Jack, äh, der zum Alkoholiker geworden ist, äh, ganz Stephen, Stephen King-like, weil es passt ja, Stephen King war ja auch mal zwischendurch äh, dezenter Alkoholiker. Und ähm, ich äh, habe Shining damals, glaube ich, sehr, sehr jung gesehen und fand ihn auch. Uh, ich fand den auch sehr, sehr gruselig. Und der ist ja im Gegensatz zu vielen Filmen, auch die später gekommen sind, äh, haben sie nicht diesen, für mich, also das ist jetzt in meiner Wahrnehmung so, nicht dieses typische, wie heißt es nochmal, äh, wenn ganz schnell irgendwie was Gruseliges kommt, wie heißt es nochmal, äh, Quite, Quite, Quite Bang, habe ich glaube ich schon öfters schon mal gehört. Also er ist ruhig, er ist ruhig und dann kommt auf einmal sowas ganz Erschreckendes, auf einmal nach vorne äh, ein schwarzhaariges Mädchen kommt auf einmal ins Bild reingeswappt oder sowas. Das hat der Film, finde ich, für mich nicht, aber es gibt so ikonische Szenen, ähm, wo das so ein bisschen mitgenommen wird, wie zum Beispiel, wenn man den Film gesehen hat, erinnert man sich immer, wie der kleine Junge über den ellenlangen Flur fährt und dann die mhm. Zwillinge irgendwann mal da stehen. Ja, genau, ja. Super gruselig. Oder die alte Frau in der Badewanne. Ei, ei, Raum 103 Puh. war das, glaube ich, ne? oder? Was, was, ja. was, was? Zimmer Nummer 103 oder so. Ich glaube, Zimmer war. 103, genau. Und ja. äh, eigentlich ist die alte Frau an sich ja gar nicht so gruselig, aber der ganze Kontext, wie es drumherum ist, das ist schon gut gemacht. Also, das muss man hm. muss man echt mal sagen. Also, äh, wer Shining noch nicht gesehen hat, die äh, die Version von, ach, wie heißt der Regisseur denn nochmal? Stanley ja, Kubrick. Stanley, hey, danke, Stanley Kubrick. Ähm, äh, passend dazu auch, der Film ist relativ gut angekommen und was hat Stephen King gesagt? Er mochte den Film nicht. Überall, wo Stephen King sagt, er mag es nicht, ist es meistens dann ein äh, ein äh, guter Film. Äh... Wie zum Beispiel das Gegenteil auch passiert ist bei Der Dunkle Turm. Da hat er gesagt, das ist ein Megafilm und ich habe den Dunkle Turm bis jetzt noch nicht gesehen, weiß aber, wie die Kritiken ausgehen ja, und ich lasse mir den nicht kaputt machen. Mache ich auch nicht, tut mir leid. Mhm. Ähm, das nur als kleiner Randtipp. ich finde, man sollte den Leuten mitgeben. Guckt euch mal Shining an, Leute, das ist ein schönes Ding. Mhm. Ja, ja gerade auf die Szene mit der älteren Dame wird halt referenziert im Film und äh, okay. natürlich in dem Film dann in einem etwas anderen Kontext, wie man sich ja, vorstellen kann. Mir. Aber sehr gut, sehr gut umgesetzt, also okay. muss ich schon sagen, ja. Okay, Ja. das ist doch gut zu hören. Ähm, ja. Äh Steffen, ich habe was, bevor wir weiter im, äh, im Modus fortgehen, ich muss eine ganz kurze kleine Sache erzählen, die mich ein bisschen wurmt. Ähm, äh, die betrifft ein bisschen äh, etwas, was wichtig ist für den Podcast, nämlich Stimmen. Okay. Ähm, und zwar hat mein... welche? Ich, ich höre sehr lange schon Stimmen. Seit meiner Geburt höre ich immer diese Stimmen. Und ähm, es gab mal die Idee bei mir auf der Arbeit, dass wir jemanden als äh, als als Amateursprecher nehmen, äh, jemanden von uns. Und äh, da ich gedacht habe, hey, Leute, hört mir mal zu. Da ich ja ein Sprecher bin in einem Podcast, habe ich schon sehr viel geredet in meinem Leben, auch professionell in einem Mikrofon. Und habe dann eine Aufnahme gemacht. Das ist jetzt übrigens wieder meine normale Stimme, Marge Simpson. Ähm, <lacht> und habe eine Aufnahme gemacht, die ich abgegeben habe. Und ähm, ja, wurde nicht angenommen, wurde eher sowas gesagt, wie ich hätte zu künstlich geklungen. Und äh, selbst wenn ich normal sprechen würde, würde ich eine Sprecherausbildung brauchen oder ein Sprechtraining. Aber ich, natürlich war das korrekt, aber man kennt sich ja, wenn man dann auf einmal so eine Kritik bekommt bei einer Sache, die mir. Also, es würde mir so viel Spaß machen, solche Sachen zu machen, war ich erstmal. Ich war innerlich. Sauer, ich war ich war richtig, ich war on fire innerlich, sodass mhm. ich mir immer wieder gedacht habe, fuck, ich schmeiße jetzt meinen fucking Job hin und werde jetzt einfach Sprecher, um es den Leuten zu zeigen. Das ist übrigens die typische Motivation, die ich bei früher in der Schulzeit auch öfters hatte, wenn ich äh, gedacht hätte, unterschätzt wurde, okay, ja, ich komme nicht an die Ringe ran, mein Sportlehrer macht mich fertig, dann werde ich jetzt gleich Athlet. Hat nicht so gut funktioniert, aber <lacht> egal, ähm, ich habe eine Idee gehabt und zwar, zumindest ist das leicht. Nicht, ne? <lacht> das Leicht hat nicht so gut funktioniert. <lacht> ich möchte, ich möchte gerne was mit uns ausprobieren. Ähm, Leute haben ja immer so ein, ein, ähm, ein Showreel, nennt sich das bei den Filmleuten. Ähm, da ist es so, dass die dann irgendwelche, irgendwelche äh, Videos haben, wo irgendwas zu sehen ist, was toll ist. Und ich habe gedacht für uns beide, damit die Leute einfach nur mal wissen, vielleicht kommen die Leute ja mal irgendwann bei uns auf die Idee zu sagen. Diese sympathischen beiden Sprecher, der brummige, brummige Steffen und dieser quirlige okay. Assistententyp äh, Basti, die könnte man gut Also, die haben ein Sprechding. Habe ich einfach nur für uns beide einen Satz stehen, den ich dir jetzt mal per Skype geschickt habe. Ähm, den kannst du dir auch gerne durchlesen. Äh, das sind diese typischen Trailersätze, die man so ein bisschen sagt. Ich habe gerade mal gedacht, wir stellen jetzt einfach noch mal Ready Player One vor mit diesem Satz. Und ich würde auch damit anfangen, damit du weißt, was ich meine, äh, ich will es einfach nur mal machen, damit die Leute auch wissen, was wir eigentlich können. Dass wir das eigentlich voll gut drauf haben. Ich will das jetzt nur einmal gemacht haben. Es ist jetzt du für, für mein Ego und für dein Ego mit. Ich zieh dich damit runter. <lacht> okay. Und dieser Satz, der jetzt da steht, den werde ich jetzt einfach mal so vortragen, als wäre ich eine Kinostimme. Mhm. Und äh, dann darfst du das dann auch noch mal machen. Und dann lassen wir das einfach mal so stehen und was irgendwann... Ich in den Satz. Hast du den in Skype gefunden? Den habe ich in Skype geschickt. Ach so. Genau. Ah. Uh. Moment, da muss ich erstmal gucken. Wo ich, wo ich du, da, du kannst den in Ruhe suchen, in ja, der ja. Zeit werde ich jetzt schon mal den äh, Satz äh, vortragen. Ähm, und äh, wir, wir gehen jetzt einfach mal vor, Mensch, äh, jetzt gucken. Jetzt, jetzt kommt im Endeffekt äh, wirklich drei, vier Sekunden Schnittbilder aus Ready Player One, äh, cooler Typ, Oasis, man sieht hier den DeLorean und dann kommt diese... Männlich. Markante Sprecherstimme so ein bisschen mhm. raus. Sie stellt sich dahin, geht nah ran, haucht so ein bisschen, lasziv tief ins Mikrofon, die Stimme geht ein bisschen runter und sagt dann: In einer Welt, in der es nichts gibt, wird ein Junge in einer anderen Welt zum größten Helden der Welt. Dreimal und sowas. Welt drin. Dreimal ich Welt. weiß, dreimal Welt drin, ne? ist mir gerade auch eingefallen. Aber ich hatte den Satz wirklich zwischendurch, als du gerade Ready Player One gesagt hast, mhm. äh, einfach runtergetippt. Deswegen, also. äh, Welt ist ein gutes Wort. Du kannst sie gerne noch ein bisschen umstellen. Und äh, aber es ist furchtbar, wenn man so wenn man so tief zwischendurch gesprochen hat und jetzt ja. wieder so redet, klingt man wirklich wie, als hätte man sich die Eier abgeklemmt. Mhm. Deswegen, Steffen, klemm dir jetzt nicht die Eier ab, sondern äh, ah. lass lass deine tiefste Stimme in die dich hineingehen oh Gott. und. Gib für unser audioshow alles. Noch mal einen Tee trinken, ja. Okay, ich werde die Leute noch ein bisschen einführen, Leute, mhm. passt einfach auf. Hier ist, der, hier ist der Typ in der Oasis, er will unbedingt die Rätsel machen. Und dann geht auf einmal diese Stimme los, die über, über Ready Player One spricht und folgendes sagt. In einer Welt, in der es nichts gibt, wird ein Junge in einer anderen Welt zum größten Helden der Welt. Das hast du Jetzt sehr schön gemacht. In ihrem Kino. Jetzt, in Ihrem Kino. <lacht> also Leute, wir sind nicht nur dafür bekannt, dass wir gerne das, äh, ja, das essen, eat fresh. Ja, wir, ja, lass uns das mal machen, das finde ich gut. Wir versuchen das jetzt mal die ganze Zeit so ein bisschen. Wir machen kann, einfach das... Kann ich kann ja <lacht> Wir machen das nächste Thema einfach ein bisschen cineastischer, Steffen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich so sprechen kann. Das macht nichts, wir Ohne müssen das aufpassen. ich brechen muss. Ohne dass ich muss brechen. Eigentlich, ich weiß ja auch, wie meine Stimme so angelegt ist, ich könnte besser so den verrückten Assistenten eines Bösewichts spielen. Wenn du jetzt so den Bösewicht machst und ich so, ja, Boss, natürlich hole ich ihn gerne was zu essen. Das kann ich viel besser glauben. Ja, Boss, was soll ich tun? Hol mir was zu essen. Ich gehe dir was zu essen holen. Mal gucken, ob die Frau noch ein paar Körperteile übrig hat. Ja, das wären Rollen, die wir, glaube ich, gut machen könnten. Die Ham Bacon-Melt, bitte. Wir können nicht nur das Baguettes verkaufen Subway, eat fresh Sondern wir können auch noch für Trailer Eure Stimme hergeben oder ladet uns ein Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen Wir können auch anders als mit diesen zwei Quäkstimmen zu reden Ähm Tomb Raider auf der PS3 das ist richtig, Steffen. Danke, dass du diese Überleitung sehr galant eingebracht hast. Danke. Steffen, Und hast also du... Über was anderes sprechen. Nein, Steffen, ich möchte jetzt über dieses Thema sprechen. Steffen, hast du schon mal Tomb Raider gespielt? Ja, da hatte es noch Dreiecktüten. Du auch. Du bist auch dieser Dreiecktüten- Spezialist. Das gefällt mir. Ich habe sehr viele nette Träume mit diesen Dreiecktüten verbracht. <lacht> <lacht> ähm... Ah. Genau, aber wir reden natürlich über die Tomb Raider-Version, die auf die der PS3 jetzt. rauskam. Also nicht die ganz neueste, die neueste ist ja Rise of the Tomb Raider, das ist jetzt schon der zweite Teil. Ähm, okay. Ich rede von der PS3-Version, die rausgekommen ist. Also erstmal zur Geschichte, ich habe Tomb Raider kennengelernt. Ich habe früher mit meinem Vater zusammen auf der Playstation 1 die äh, spitztütige Lara Croft durch äh, ein Grab durchgesteuert. Und ähm, habe da auch erfahren, wie viel Kompetenz ich in Sachen Spielen habe. Es gab nämlich diesen einen schönen äh, Spielstand, den ich gespeichert habe, bei dem Lara Koft einfach zu Boden fällt. Ich meine, ja. es war in der Eins. Und jedes Mal habe ich genau in dem Moment gespeichert. Ich glaube, das war in Eins gar nicht möglich. Ich erzähle Blödsinn. Es gab irgendein Tompray-Datei, bei dem ich ähm, bei dem man speichern konnte, wie man wollte. Und was macht der sagen in dem Moment, in dem er fällt? Er hat irgendwie gespeichert. Und das heißt, beim nächsten Mal, als ich dann angefangen habe, das Spiel zu spielen, geht es immer nur... Ah, pff, game over. Ah, pff, game over. Ah, pff, game over. Also, fantastisch, wie blöd man sein kann. Und ähm, habe alle Tomb Raider-Spiele größtenteils durchgespielt. Ein paar habe ja. ich übersprungen. Also eins, zwei und drei gehören definitiv dazu. Ich habe Dark Angel angefangen. Das war furchtbar. Dann habe ich den Teil, wo sie in der Grabkammer in Ägypten ist. Da fällt mir, ich glaube, das war Tomb Raider 4. Meine ich. Mhm. Den habe ich auch da zum Schluss dieses Teils. Ich glaube, der war vor Dark Angel. Das war auch sehr schön, weil ich weiß noch, ich hatte zu diesem Tomprider-Teil von einer Game-Zeitschrift, die nicht mehr existiert, eine Komplettlösung. Und die habe ich wirklich jahrelang mit mir rumgetragen, weil ähm, das war ein Tomprider-Teil, den fand ich richtig, richtig toll. Und ich glaube, ich habe so viel Bock, dass ich mir nachher nochmal runterladen werde. Ich muss nur mal gucken, wie der nochmal heißt. Das war auf jeden Fall der Teil, der vor Dark Angel kam. Aber das habe ich jetzt nicht vorab recherchiert. Aber. Lange Zeit war es ja so, dass äh, Tom Brady auch mit Dark Angel und so weiter und so fort nicht mehr so gut gelaufen ist. Und ähm, deswegen ja. äh, man sich jetzt äh, man sich überlegt hatte: Hey Mensch, wir können Tom Brady nicht immer darstellen mit dicke Titten und Grabmäler, sondern wir müssen der ein etwas ähm, etwas ähm, besseres Image geben als Angelina Jolie oder sonst was. Also hat man sich gedacht, wir gehen wieder zurück zur jungen Lara Croft und machen ein Spiel, das sich Tom Raider nennt, das im Jahre 2013 erschienen ist, im März, von Core Design, das äh, eine, eine, eine Reise von, ähm, von Lara Croft erzählt, wo sie sich zusammen mit einem Expeditionsteam, geführt von Dr. Whitman, auf den Weg macht, eine berühmte Insel namens Yamatai herauszufinden. Und äh, mhm. dieses Spiel ist übrigens auch Grundlage für den, glaube ich, jetzt gerade gelaufenen Film, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Habe aber davon nichts mitbekommen, der Film soll ganz okay sein, deswegen beschränke ich mich jetzt auf das Spiel. Mhm. Ähm, es ist aber bei der Story so, dass Lara nachher vorschlägt, dass man äh, einen Abstecher ins Drachendreieck macht und bei dem äh, Zeitpunkt äh, kommt ein Unwetter auf und das Schiff kentert und Lara handelt, äh, landet auf dieser Insel Yamatai. Und wie es da weitergeht, das ist ganz einfach. Ähm, es funktioniert relativ einfach. Es gibt auf dieser Insel einen Sektenkult, der ähm, sich Solari nennt und die bieten sozusagen für die Wiederauferstehung äh, von Himiko, einer Sonnengöttin. Und dafür nehmen sie einen von äh, Laras Teammitgliedern. Und ähm, Lara versucht also, die Teammitglieder zusammenzukriegen. Und es ist eine Art eher Survival-Spiel. War früher noch die Tomb Raider-Reihe eher so eine Art Action-Adventure mit vordefinierten Räumen? Also, man hat ja vor allem in Tomb Raider 3 zum Beispiel hat man immer gesagt, es gibt äh, die USA mit Area 51, es gibt, äh, ich glaube, den Dschungel irgendwo, Nepal oder sowas. Und äh, dann gibt es aber verschiedene Missionen. Und mhm. jetzt bei dem neuen ist es so, du hast eine Art Open World. Trotzdem hast du auch immer Missionen, die sehr filmreif umgesetzt worden sind. Sprich, ähm, es erinnert so ein bisschen an Uncharted, falls das gespielt worden ist von, äh, von dir. Äh, ich habe selber nie gespielt, großartig, weil ich großer Lara Croft-Fan bin. Ähm, und da gibt es halt sehr filmreife Inszenierung. Da fliegt zum Beispiel ein Flugzeug, äh, stürzt ab und dann sieht man irgendwo ein... ein ein Typ mit einem Fallschirm irgendwo hängen und den muss man retten und dann bricht die, dann bricht alles da zusammen. Gebäude stürzen in sich zusammen äh, und auch die ganzen Kampf, äh, Kampfszenen sind super gut gemacht. Es ist nicht wie Batman. Batman ist ja auch ein schönes Spiel, was ich auch sehr toll finde, was man äh, Arkham City und sowas, was man gut spielen kann. Hier ist es eher so, man äh, greift wieder auf äh, Waffen und vor allem auf Pfeil und Bogen auch zurück. Und mhm. mit denen äh, kann man äh, relativ gut schießen. Im Laufe des Spiels kannst du deine Waffen upgraden. immer Du hast an einem Speicherpunkt immer ein Lagerfeuer. Und da kannst du dann sagen, ich habe jetzt gerade das und das gesammelt. Bitte äh, upgrade doch mal meine Waffe. Und... Mhm. Ähm, die Rät, der Rätselanteil ist sehr viel eher runtergegangen. Es, es, gibt mehr Hüpf, es gibt viel mehr Hüpf und vor allem viel mehr Baller und äh, Kampfpassagen. Das ist sehr viel mehr geworden. Ähm, wenn man aber möchte, kann man sich äh, optional immer an die sogenannten Gräber äh, austoben. Das sind immer noch so eine Art Rätselgräber, wo immer so ein Prinzip sozusagen gemacht werden muss, die auch sehr gut gemacht worden sind. Weil Mir hat früher an Lara Croft immer gut gefallen, dass es immer eine Mischung gab aus, ähm, aus äh, Gegnerkampf, und der war auch dann immer so relativ äh, schockmäßig eingesetzt. Was heißt schockmäßig? Also, früher im ersten Teil von Tom Pryder, wenn da Wölfe kamen, war ich meistens immer derjenige, der sagte, oh Gott, da kommen auf einmal Wölfe oder da kommt auf einmal ein T-Rex. Ähm hier ist es so, da du also Gegner am laufenden Band hast, ist das nicht ganz so überraschend, aber trotzdem immer noch sehr eindrucksvoll und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Also, ich habe das Spiel durchgespielt. Es, es, es lohnt sich aber nur einmal durchzuspielen. Ich habe jetzt noch mal reingeguckt, um zu gucken, ob man das irgendwie noch ein zweites Mal durchspielen möchte. Es gibt aber, außer dass du einfach alles erledigen kannst und dann 100% hast, keinen weiteren Anspielreiz. Ich kann das aber nur empfehlen. Es macht sehr viel Spaß. Ich fand die Steuerung eigentlich einigermaßen intuitiv, wenn man es hat, und ich finde es halt cool. Ähm, dass du halt so Werkzeuge hast wie ein, ein, ein, ein Bogen, den man abschießen kann, mit dem man so ein Seil über einen Graben spannen kann, über den man dann sozusagen auch klettern kann. Sehr, sehr gut gemacht. Tolles Spiel. Also kann ich auch nur empfehlen, wer ein bisschen Bock hat auf Action und äh, kleines bisschen Rätsel, dem kann ich nur Tom Raider von der PS3, die Version habe ich gespielt, nur empfehlen. Ja. Langer Monolog. Mhm. Steffen, hast du, hast du hast du über Tom Raider irgendwas gespielt oder kennst du nur die Filme oder was ist deine Connection zu Tom Raider? Ähm, ja, nee, wie gesagt, ich habe mal ganz kurz das, ähm, den, den alten Teil angespielt, aber viel mehr auch nicht. Und äh, so richtige Connection habe ich dazu leider nicht. Nee. Okay. Ähm, ja, okay. Die Filme, auch ja, nix. Die hat man mal nebenher gesehen, aber äh, fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Also von daher die alten Filme jetzt, ne? Aber, ähm, ja, genau. Ja. Genau. Neuen habe ich auch nicht gesehen. Okay, aber wie gesagt, wenn, wenn du äh, eine, ich weiß gar nicht, was hast du für ein Spiel? Hast du überhaupt eine Konsole? Ja, ich habe eine PS4. PS4, okay. Gut, da mhm. würde ich wahrscheinlich mittlerweile sogar eher lohnen, Rise of the Tomb Raider zu spielen, weil das der neue Teil ist. Aber wie gesagt, Tomb Raider-Spiele habe ich sehr gerne früher gespielt. Das war mir immer ein Vergnügen, mit meinem Vater zusammen äh, mhm. die Frau von A nach B springen zu lassen. Okay, das war zu Tomb Raider von meiner sehr Seite gut. aus. Hast du noch ein Thema? Eigentlich nicht. Ich bin diesmal relativ themenlos. Ähm, okay. Nicht mal was Disney-mäßiges? Noch nicht mal was Disney-mäßiges. Ähm, tja, jetzt hätte ich die ganze Zeit äh, Zeit gehabt zu überlegen. Ne? <lacht> ich habe hab mal eine Frage an dich, ähm, ja. weil ich nicht immer alles so mitbekommen habe. Es ist sogar wieder Disney-relevant, weil es mich interessiert. Ich habe leider immer noch nicht zum Beispiel... Jungle Book gesehen, die äh, Animationsverfilmung oder die Realverfilmung. Die des Realverfilmung. Jungle Books. Mhm. Genau, ähm, hatten wir darüber schon mal gesprochen? Nee, haben wir noch nicht, glaube ich. Äh, hast, du, hast du, den gesehen? Ja. Mich würde deine Meinung dazu mal interessieren, weil ich letztens wieder einen Podcast gehört habe, der das Thema besprochen hat und gedacht habe, so, äh, es, es gab ja noch mehr Realverfilmung mittlerweile. Mhm. Schön und das Biest, das habe ich ja gesehen. Haben wir darüber aber gesprochen? Darüber haben wir doch gesprochen, oder? Schön und das Biest? Ich glaube ja. Ja, ja darüber haben wir gesprochen, aber nicht über Jungle Book. Äh, mhm. Ist, ist Jungle Book, also meine Frage ist, ist Jungle Book genauso gut wie, äh, schön, da, ich fand ja schön das Beast ganz gut, ist hm. das genauso gut, ist das besser, was sagst du? Es ist nicht, also es ist aus mein, meiner Einschätzung her nicht genauso gut, aber es ist okay, also es ist gut umgesetzt. Ähm, es gibt ein paar Sachen drin, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ähm, der, zum Beispiel, dass der King Louis relativ monströs dargestellt wird, also sehr, sehr groß und so weiter und so fort, so auch übermächtig irgendwie, also das ist, äh, war im Film, äh, im Zeichentrickfilm ja so ein bisschen anders, da hat er ja dann auch so ein bisschen, naja, eine ne schurkische Sidekick-Rolle, ähm, ähm, das, das war da irgendwie zu viel, finde ich, aber ja, ansonsten kann ich jetzt eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen, also äh, der, na, wie heißt der, der Tiger? Ich komme gerade. Shekan? Oder war Bagira? Äh, genau. Nein, der Tiger. War schon richtig. Shekan. Also okay, mhm. ja. Der äh, war sehr, auch sehr bedrohlich dargestellt. Und äh, also mir, mir hat der Film gefallen, ja. weil jetzt äh, der erste Realfilm, glaube ich, den ich da auch gesehen habe. Oder? Nee, stimmt gar nicht. Das war vorher hatte ich Malefits oder also. Maleficent gesehen. Äh, das war ja auch so eine Realumsetzung von dem ganzen Thema. so Und da hat man, da ist man ja von, das, von der ursprünglichen Story ein Stück weit weggegangen. Okay. Weil man gesagt hat, äh, man stellt sie halt jetzt nicht so als die ultimativ Böse dar, so wie es mhm. äh, in dem Zeichentrickfilm ist, sondern äh, sie wurde dann da eher so als Anti-Heldin dargestellt. Äh, die, also man konnte nachempfinden, warum sie so handelte, wie sie handelte. Na. Okay. Und äh, ja, nee, Dschungelbuch war ja eigentlich äh, sehr nah an dem Zeichentrickfilm-Vorlage dran, weil äh, die Schön und das Biest war das ja auch so. Äh, da hat man natürlich auch noch so das eine oder andere dazugenommen, hat dafür andere Sachen weggelassen, also jetzt zum Beispiel Herr ja, von Unruh und äh, nee, die beiden waren es gar nicht, aber das Gab ja irgendwelche, die dann plötzlich verheiratet waren mit, mit mit äh, Leuten im Dorf eigentlich und von, von, von diesen Gegenständen jetzt, ne? Von ja, ja klar. Ja, Verwunschenen so, ja. äh, Leuten. Genau. Ähm, das, also man hat es viel deutlicher erklärt, dass dieser, dieser Wald und dieses Schloss im Grunde verwunschen sind, ja. Und äh, dass das Dorf halt im Grunde äh, davon verschont geblieben ist und so weiter und so fort. Also das ist, mhm. ja. Äh, ja. Nee, wie gesagt, Schulbuch kann man sich mal angucken und äh, ist, ist ein interessanter Film. Also ist, ist ganz gut gemacht. Ja, ähm, ich bin ja großer Fan der Zeichentrickvorlage. Äh, kriegen die die Stimmung so ein bisschen transportiert, was, was auch in der Zeichentrickvorlage, Vorlage, äh, also die Lieder kommen die gut rüber mhm. oder ist das, äh, wie, wie wurden die original mit übernommen oder wurde das, wurden die wieder, die Lieder, wieder die Lieder werden zumindest, also die wurden übernommen, die werden zumindest, wenn nicht komplett gespielt, aber die werden zumindest angedeutet in den einen oder anderen Situationen. Also, du hast, das probierst mal mit Gemütlichkeit, ist auf jeden Fall drin und äh, ich glaube auch, dass mit dem Ich bin der König vom Affenstall ja, und mm, so weiter. Der größte Kletter Max. Das ist zumindest äh, findet es äh, ja, Verwendung in dem Film. Ja. Okay. Das hast du bei Die Schöne und das Spiel natürlich noch viel deutlicher. Da ist dann sogar ein Film noch, äh, da ist dann noch ein, ein Lied mehr drin, glaube ich sogar. Ja, ja. Der also ich kenne das Original nicht, Entschuldigung, ja, kann sein. Ja, der dann Original, äh, der dann auch wohl aus dem Musical stammt, also es gibt ja nochmal eine Musical-Umsetzung ja. von dem Ganzen und äh, ja, also ja, also am besten am besten gefallen hat mir bisher tatsächlich die Real-Umsetzung von Die Schöne und das Biest. Okay, ähm, aber ähm, bei Dschungelbuch ist jetzt nicht so, dass die Story auch irgendwie also zum Schluss geändert worden ist oder gibt es da irgendwie Änderungen? Weil ich meine, über Story brauchen wir jetzt bei Dschungelbuch nicht zu reden, die kennt mittlerweile jeder, ja. können wir auch spoilern. Also ist jetzt ähm, nee, ich glaube, da waren jetzt keine großen Änderungen drin, okay. also das hat sich ziemlich akribisch dran gehalten. Ja, oh, das ist ja, schön. ja. ich weiß jetzt gar nicht, wie es ganz am Ende ausgesehen hat, ob es dann noch diese Szene mit dem Mädel gab, aber äh, weiß, ich, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, also jedenfalls äh, ist es, ist es also so von der Story, von der von der Gradleaning-Story hier, ist es ziemlich nah dran, ja. Okay. Deswegen, ich bin jetzt auch sehr gespannt auf... Äh, König der Löwen? Die, die König der Löwen-Umsetzung, weil oh, das ja. nun mein absoluter Lieblings-Disney-Film ist. Und von daher, von daher ist es halt, äh, ja, da bin ich sehr gespannt. Das Einzige, was natürlich, was natürlich, äh, also nicht so gut funktioniert, ist halt diese, diese typischen Charaktere so rüberzubringen, also gerade bei Dschungelbuch ist es mir nochmal aufgefallen, weil mhm. du hast zwar einen Bär und der sieht aus wie ein Bär, aber er sieht irgendwie nicht aus wie Baloo also irgendwie, okay. das ist ähm, schlecht, ja, das ist, also, natürlich hat man hier versucht, äh, die Tiere so real wie möglich darzustellen, was mhm. das eine Berechtigung hat, wenn man so einen Film als Realfilm dann umsetzt, ähm, aber das war ja immer das, was die Zeichentrickfilme ausgemacht haben, dass die halt durch ihren Cartoon-Charakter, durch die Art, wie sie gezeichnet wurden, das Design von den Figuren hat ja nicht umsonst äh, immer, war ja immer sehr wichtig bei Disney, gerade bei den Zeichentrickfiguren und ähm, das fehlt dann so ein bisschen, also diese diese diese Art und Weise der Figuren, was die was die rüberbringen in den Zeichentrickfilmen, ja. das, das wird dann halt da nicht so gut transportiert. Also diese, diese von Baloo halt, das, ja. das funktioniert dann mit so einem großen CGI-Bären nicht mehr ganz so gut, finde ich. Also das ähm, ja. Das hat in den Zeichentrickfilmen einfach besser funktioniert. Ich glaube, das, das würde auch das wahrscheinlich gilt allerdings auch, Das ja. gilt allerdings auch für die, für die, äh, für die äh, in, äh, in die Schöne und das Biest, ne? Ja. Also um auf den, Hofstadt kann man das genauso anwenden. Auch da waren die Figuren mit CGI äh, zum Teil doch verfremdet. Also, man, man, hat, man hat ihnen anderes Optisches gegeben, mhm. so ein bisschen. Äh, natürlich, man hat immer noch erkannt, das ist eine Uhr und das ist ein Kerzenständer, äh, ja, aber die sahen halt anders aus, ja. Okay. So, so ein bisschen und. Ähm, ja, und auch so diese, diese Art und Weise, dieses, dieser Sidekick-Charakter, den sie halt äh, in Zeichentrickfilmen hatten, wofür man sie eigentlich mochte, das, das fällt immer ein bisschen hinten runter bei diesen Verfilmungen. Und da bin ich jetzt halt wirklich auf König der Löwen gespannt, weil du da ja auch sehr viele Sidekick-Charaktere drin hast. Das so Und das Stumba, ja. Sasu, und, äh, ja. Da bin ich ein bisschen gespannt, wie das dann da wiederum funktioniert. Haben die CGI-Tiere auch dann ihre Lippen, also sie haben ihre Lippen auch bewegt? Ja, ja, klar. Okay, ja. Okay. Ja. Uh, ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, uh, aber wenn so was gezeichnet ist, dann ist es ja auch eher 2D, ne? dann ist es ja auch mhm. irgendwie noch, vielleicht kann man sich noch mehr hineinfantasieren und sowas. Wenn es natürlich dann 3D wird, dann ist ja so ein Bär auch ehrlich von vornherein erstmal nicht knuffig, vor allem realistischer Bär, sondern erstmal bedrohlich. ne? Mhm. Und daraus dann halt jemanden zu machen, der probiert mal mit Gemütigkeit singt, stelle ich mir auch schon echt schwierig vor. Ne? Aber mhm. ich, ich muss ihn selber sehen. Also, bei mir ist ja genau lustig. Ich habe ja bei äh, die Schön das Biest, die die Zeichentrickversion gesehen, fand aber die, die CGI-Variante sehr schön. Mhm. Äh, äh, und äh, bei Dschungelbuch habe ich es genau andersrum nicht gesehen. Also ich müsste beide Filme mal nachholen. Mhm. Ähm, weil, es, gibt, es, äh, gibt, es gibt sogar Doppelpacks. Also es gibt, gibt so eine Box, da hast du alle Filme, die bisher irgendwie einen äh, Live-Action-Gegenstück bekommen haben, mhm. gesammelt mit ihren Zeichentrick-Gegenstücken. Also das ist äh, ganz gut gemacht. Okay, cool. Ja, muss ich mal schauen. Ähm also von dir klare Empfehlung für Dschungelbuch auf jeden Fall, ne, Jungle Book -TV, Ja, ja, kann man sich äh, auf jeden Fall mal angucken, ja. Okay, ja, ja. Äh, dann äh, würde ich das eine Thema gerne lassen, äh, weil wir hatten ja. jetzt gerade schon ein Spiel mit drin. Und, äh, ja, Steffen, äh, gibt es noch was zu tun zum Schluss? Irgendwas, ich habe irgendwas vergessen, was machen wir denn zum Schluss immer noch mal? Ähm Podcast-Tipp. Ah. Schluss äh, wird immer ein äh, anderer Podcast empfohlen. Du weißt, wie man mit Worten sofort jemanden daran erinnert, was wir gemacht haben. Danke, danke. Ja. Das gefällt mir. Willst du anfangen? Ich bin da sehr direkt, ja. Tja, das merke ähm, ich. Ja, ich habe äh, kurz und knackig einen neuen Podcast im, äh, in der Empfehlung drin. Und zwar ist es Dirks Podcast-Projekt-Tagebuch. Mhm. Der liebe Dirk Brims, der auch den Anerzählt-Podcast macht. Der äh, mischt bei einem neuen Podcast-Projekt mit und äh, führt darüber ein Podcast-Tagebuch, wie es zu diesem neuen Podcast kommt. Er also macht einen Podcast alle, über den Podcast. Genau, den er macht praktisch einen Making-of-Podcast für äh, für für die äh, für, für das Projekt des neuen Podcasts. Also Das heißt, er erklärt so ein bisschen in den Episoden, äh, was er dazu tut, wie kommt sie auf den Namen des neuen Podcasts, podcast projekt was ist alles zu erledigen vorher, Webseite aufsetzen, äh, welchen Dienst möchte man äh, nutzen, um, um das Ganze zu äh, verbreiten und so weiter und so fort. Äh, führt dabei aber auch äh, Alternativen an, also auch so, dass man als Hörer, der jetzt einen neuen Podcast starten möchte, sich das durchaus anhören kann und dann auch äh, verschiedene Möglichkeiten präsentiert bekommt, die man nutzen kann dazu. Okay, also eine Art Anleitung als Podcast sozusagen, selber Podcast zu machen. Meine Frage wäre, wie heißt denn das Podcast-Projekt, worüber er sein Tagebuch führt? Oder ist das noch nicht fertig? Gibt das noch gar nicht. Es soll eine Art Reiseradio werden, also eine Art Reisebericht. Ja, der Name war, glaube ich, Podcast to go oder so. Müsste ich jetzt nachgucken. Also der... Der Name, unter dem das Ganze praktisch äh, überlegt wurde, war Reiseradio. Mhm. Äh, für den hat man sich dann aber nicht entschieden für den Namen. Ich glaube, es ist Podcast to go oder irgendwie sowas. Okay. Mit mit zwei go, to go, ja? weil es zwei Personen sind, die da berichten okay. und so weiter und so fort. Interessant. Ähm, ich habe mich äh, gemäß unserem Thema am Anfang zum Thema Sex-Podcast ja schon geäußert. Äh, ich habe jetzt angenommen der fälschlicherweise als äh, Sex-Podcast deklariert wurde. Ist aber keiner. Ähm, und glaube ich, von äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz wurde der als äh, Sex-Podcast deklariert. Ich hatte ihn aber schon vorher mir angehört, reingetestet. Äh, der Herrengedeck-Podcast. Ich habe mir eine Folge bis jetzt nur davon angehört. Das war eine Folge, die hieß äh, Wir lesen mal die Bravo. Fand mhm. ich sehr interessant. Ist sind zwei Mädels, die einfach über Blödsinn reden, ein sehr eigener Stil, muss man mit klarkommen, also die reden immer so ein bisschen Betucht, so im Endeffekt, wie ich vorhin den Professor gemacht habe, so ein bisschen kommt das so ein bisschen davon, aber so, ja, schätze, wie geht's dir denn so? Aber zwei äh, sehr nette Mädels, fand ich äh, sehr äh, sehr gut zu hören. Ähm, muss man sich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich glaube, könnte echt ganz interessant werden, der Herrengedeck-Podcast. ja mhm. Und ähm, das wäre meine Empfehlung. Und äh, ja, Steffen, da sieht, sieht doch sehr leer aus, unser Zettel. <lacht> ja, alles abgearbeitet an Themen. Ja. Willst du der Menschheit noch was nach draußen posaunen? Äh, ja, genießt das schöne Wetter, was wir gerade haben. Ähm, setzt euch mal raus auf den Balkon und hört dort Podcasts. Das ist gut. Oder lest was. Und Oder. Meiner, meiner wäre, tut was für den Weltfrieden. Oh. Zum nächsten Mal. <lacht> Das könnt ihr natürlich auch tun, aber nicht vom Balkon aus. Sehr schön. Oh, manche haben auch schon Kriege vom Balkon aus ausgelöst. Ich wollte gerade sagen, vom Balkon aus hat sowas immer so einen bitteren Beigeschmack. Das ist stimmt ja. allerdings. Na guti, es war mir eine, eine hochoffizielle äh, Freude, vielleicht kriegen wir es ja noch Hochoffiziell. vor, hochoffizielle Freude ich hoffe, wir kriegen es vor dem äh, Theaterstück nochmal hin, vielleicht einmal noch vor miteinander zu podcasten, mich würde auf jeden Fall sehr freuen äh, wenn wir ein bisschen Material vielleicht auch von dem, von dem Theaterstück mitnehmen können, äh, um da ein bisschen was zu zeigen, vielleicht werde ich ein bisschen Werbung machen äh, auf Etage 13 dafür Ja, ähm, mach das. können wir mal schauen Ja. supi supi, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit ich bedanke mich auch recht herzlich hier im Namen auch der Stellvertretung. Und der Innung. Der Innung. Ja. Genau. Und wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com. Die 13. Etage. Oder auf Twitter at die13te-etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13te-etage.de Die 13 te die 13 te Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richetzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.